Die Leichen laufen in den tantrischen Ritualen. Wenn jemand stirbt, oder wenn jemand vom Arzt für tot erklärt wird, ist er nicht ganz tot. Bis zu fünf bis sieben Minuten verhält er sich, als ob er lebendig wäre, und dann fällt er tot um. Er schöpft sich selbst. Darauf basiert es also, dass es in Indien Rituale gibt, wenn jemand stirbt. Bis zu 14 Tage lang gibt es verschiedene Arten von Ritualen. Sobald der Körper einmal abgelegt ist, sobald die Beine umgefallen sind, kann man nicht mehr laufen. Tote können nicht laufen, nicht wahr? Aber das stimmt nicht. Wir können sie zum Laufen bringen. Die tantrischen Wissenschaften in Indien, das ist ihre ganze Angelegenheit, einen Toten zum Laufen zu bringen. Die Leichen laufen in tantrischen Ritualen. Es, es gab viele, aber einer wurde historisch aufgezeichnet. Es gab einen Yogi. Es gab viele, es gibt sie immer noch. Es gab einen Yogi, der, der das beherrscht hatte, was als Surya Sparsh bekannt ist. Das bedeutet Sparsh. Hm? Okay, Berührung. Okay, Kontakt oder Berührung. Dies ist also wie die solare Berührung. Es gibt eine bestimmte Art von Yoga, die Suryas Barsch heißt. Die beherrschte er also. Das war ein Bong. Ein Bong. Weißt du, was ein Bong ist? Ein Bengali. Er lebte also in Varanasi und ging regelmäßig zu seinem Guru und lernte verschiedene Schritte davon und beherrschte dies Schritt für Schritt. So zeigte er mehrmals in der Öffentlichkeit, dass wenn man einen Vogel bringt, einen toten Vogel, der von allen untersucht wurde, es ist ganz sicher ein toter Vogel und nicht ein Vogel, der sich tot stellt, ein tatsächlich toter Vogel. Wenn er innerhalb der letzten drei Stunden gestorben ist, ist er steif geworden. Wisst ihr das? Innerhalb von drei Stunden wird ein Vogel steif. Die Leichenstarre setzt bei einem Vogel viel schneller ein als bei einem menschlichen Körper weil ein Vogel die Bluttemperatur, die Körpertemperatur des Vogels, ist viel, viel höher als die eines menschlichen Körpers. Also die Art und Weise, wie er abkühlt und wie schnell die Leichenstarre einsetzt bei einem Vogelkörper, viel schneller als bei einem menschlichen Körper. Wenn man also drei Stunden, nachdem der Vogel tot ist, einen Vogel zu ihm brachte, mit einem einfachen Vergrößerungsglas, und zwar nicht durch direktes Sonnenlicht, sondern durch gespiegeltes Licht. Wenn man draußen stand und das Sonnenlicht nach drinnen spiegelte, dann erweckte er mit jenem Licht durch ein Vergrößerungsglas den Vogel zum Leben. Er zwitscherte, er setzte sich auf, er lief, er flog. Er flog eine Zeit lang herum, brach dann zusammen und starb wieder. Wenn die Leute fragten, warum kannst du ihn nicht lebendig machen, sagte er, das ist alles, was ich weiß. Mein Guru kann das machen. Ich lerne noch, aber er war zu dieser Zeit schon fast 70 Jahre alt. Zu seinem Unglück geschah es, dass ein siebenjähriger Junge, der örtlichen islamischen Eroberungen hatten bereits stattgefunden, ein muslimischer Königssohn, der sieben Jahre alt war, starb an einem unerklärlichen Fieber. Sie hatten also von diesem Mann gehört, der einen Vogel lebendig machen kann. Sie kamen zu ihm und sagten, come try. And our King Komm und versuche es an unserem Königssohn. Eine Sache war, dass er es niemals außerhalb der Gegenwart seine Gottheit probierte. Er hatte eine kleine Gottheit und einen Schrein. Außerhalb des Schreins probierte er sogar etwas nie. Er würde es nur im Schrein ausüben. Er sagte, ich werde solche Dinge nicht außerhalb der Sicht meiner Gottheit tun. Die Gottheit hat für sie keinen Wert, weil es ihrer Meinung nach Götzendienst ist. Es ist eine Energieform, die er erschaffen hat, mit der er arbeitet. Sie sagten, diese Gottheit verflucht sei sie, wir nehmen sie mit. Wir werden sie in den Palast bringen. Er sagte, nein, nein, sie kann nicht bewegt werden. Sie sagten, sie kann bewegt werden, und sie hoben sie einfach auf. Er schrie, »Tu das nicht!« Und als sie sie aufhoben, und dies geschah, sie versuchten, ihn mitzuzerren, er sagte, »Ich werde nicht mitkommen. Ich werde es nicht tun. Ich werde das nicht tun.« Er wurde wütend, als sie die Gottheit aufhoben und wegnahmen, als wäre sie eine Art Spielzeug. Er sagte, »Ich werde den Sohn des Königs nicht zum Leben erwecken.« Selbst wenn ich es könnte, ich kann es nicht. Aber selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun. Da packten sie ihn an den Haaren und schleppten ihn zum König, und er sagte, ich werde es nicht tun. Also schlachteten sie ihn gleich dort ab. Und während sie das taten, ließen sie die Gottheit fallen, und sie zerbrach. Er hatte ein paar Schüler, denen er das beibrachte. Es starb mit ihnen. Alles. Aber... Es ist von sehr verantwortungsvollen Leuten aufgezeichnet worden, dass er das tatsächlich eine ganze Reihe von Malen gemacht hat, dass er einen toten Vogel, der über drei Stunden tot war, dazu gebracht hat, tatsächlich aufzustehen und für eine beträchtliche Zeitspanne zu fliegen, das heißt, für mehr als eine Stunde. Und er hat immer wieder gesagt, mein Guru kann diesen Vogel für seine volle Lebensdauer leben lassen, was auch immer das ist. Und mein Guru kann das sogar mit einem Menschen machen. Es gab jede Menge solcher Leute. Es gab einen anderen Yogi in Südindien. Normalerweise tun sie das nicht. Das ist eine Art von Rand-Yogi, dieser vogel -Yogi. Dies ist ein Randgruppen-Yogi. Das ist nicht der Mainstream. This is a mainstream Yogi. Dies hier ist ein Mainstream-Yogi. Also kamen die Leute zu ihm, um Segnungen zu erhalten, und es geschahen so viele Dinge um ihn herum. Er lebte in Karnataka, im südwestlichen Karnataka, oder im Süden, irgendwo in der Nähe von Kolegal. Und, und die Menschen versammelten sich um ihn. Eines Tages geschah es, dass ein kleiner Junge starb. Die Eltern brachten diesen Jungen und weinten sich die Seele aus dem Leib. Er schaute sich also ihre Notlage an und ahnte wohl, dass der Junge nicht hätte sterben müssen. Es ist eher zufällige Natur. Also tauchte er seinen Finger, da war so eine Lampe neben ihm. Es ist für gewöhnlich so, dass fast jeder Yogi, der sich mit einem bestimmten Prozess beschäftigt, hat eine Lampe neben sich brennen, eine Öllampe. Also tauchte er seinen Finger in das Öl und steckte ihn in den Mund des toten Jungen. Und der Junge wurde nach einiger Zeit wieder lebendig und war vollkommen gesund. Wenn jemand stirbt oder wenn jemand vom Arzt für tot erklärt wird, ist er nicht ganz tot. Der Tod geschieht langsam. Wenn ihr das nicht wisst, wo ist diese Dame? Sie sollte es wissen, die Pfarrerstochter. Ist jemand Sohn oder Tochter eines Bestatters? Niemand? Ihr wisst vielleicht schon, die meisten von euch, dass, nachdem ein Mensch stirbt, bis zu elf Tagen sicher, meistens bis zu 14 Tagen, Fingernägel wachsen, Haare wachsen. Wusstet ihr das? Wie viele von euch wissen das? Ja, weil der Tod also langsam Schritt für Schritt vor sich geht, ist er noch nicht abgeschlossen. Der Austritt des Lebensprozesses aus diesem Klumpen Erde geschieht Schritt für Schritt. Für alle praktischen Zwecke, wenn es unbeweglich ist, die Lunge hat aufgehört, das Herz hat aufgehört, dann werden sie dich für tot erklären, aber noch nicht ganz. Indem man das also nutzt, dass der Lebensprozess immer noch weiterläuft, kann man das wieder entfachen und das System aktivieren. Indem sie dies nutzen, Bringen die Tantriker Leichen zum Laufen. And it's not very it's quite Und es ist nicht sehr ungewöhnlich, es ist durchaus üblich. Und sometimes, you know, they will be working upon this. Und manchmal werden sie sich daran machen, wenn die Einäscherung im Gange ist. Es hat viele Fälle gegeben. Ich habe es nicht persönlich gesehen, aber ich kenne Leute, die keinen Grund haben zu lügen und es nicht tun. Solche Leute haben tatsächlich einen brennenden Körper gesehen, der aufsteht und läuft. Sie haben ihn angezündet, er brennt, aber er steht auf und läuft. Denn in dem Moment, wo das Brennen von außen beginnt, zieht sich der Lebensprozess zurück, und es gibt einen konzentrierten Raum, wo das Leben in diesem Moment intensiver geschieht. Das machen sie sich zunutze und beleben das System so, dass er plötzlich aufsteht und läuft. Bis zu fünf bis sieben Minuten verhält er sich, als ob er lebendig wäre, und dann fällt er tot um.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 Das Wissen dahinter, die Kraft dahinter, sind verloren gegangen. Und die Menschen machen nur noch Dinge für den Lebensunterhalt, macht es jemand, oder nur um des Tuns willen machen sie es. Nur sehr wenige Menschen verstehen wirklich die Bedeutung dessen, was es ist. Da die Lebensenergien sich langsam zurückziehen, sie sind so tief eingedrungen in diese jede Zelle im Körper. Es macht nicht einfach so Puff, Funktionell mag es sterben, aber insgesamt stirbt es nicht. Es stirbt langsam. Wir wollen also den Prozess beschleunigen. Wir wollen nicht, dass jemand langsam stirbt. Langsam zu sterben kann qualvoll sein, nicht wahr? Hm? Langsam zu sterben ist qualvoll oder nicht. Es kann also qualvoll sein. Daher wollen wir, dass er schnell geht. Nachdem er gestorben ist, binden wir als erstes die Zehen zusammen. Wisst ihr das? Wird das doch gemacht oder nicht? Binde die Zehen zusammen, denn wenn du die Zehen nicht zusammenbindest, wird er vom unteren Ende des Körpers anfangen, Leben aufzusaugen. Er will leben. Weil nicht alle Zellen im Körper tot sind, sie bemühen sich, immer noch zu leben. Sie werden versuchen, Energie zu ziehen. Wenn sie versuchen, Energie zu ziehen, werden bestimmte Kräfte in den Körper eindringen. Du willst also nicht, dass das einem geliebten Menschen passiert, also bindest du in dem Moment, in dem er stirbt, die Zehen zusammen. Jetzt, ohne äußere Unterstützung, wird er viel schneller gehen. Und als nächstes wäschst du ihn mit Wasser, Up with water. Denn wenn man Tote wäscht, schau, selbst wenn du am Leben bist, wenn jemand versucht, dir ein Bad zu geben und dir Wasser ins Gesicht gießt, wirst du dich fühlen, als würde man dich waterboarden. Als du ein Kind warst, wenn deine Mutter dich gebadet hat, denn wir haben nie duschen und so etwas benutzt, sondern Wasser gegossen. Hat sie es immer so für dich gemacht, damit das Wasser nicht hierher gelangt, und du dich nicht wie mit Wasser ertränkt fühlst. Aber jemand anders hat dich gebadet, er hat es einfach gegossen. Ach, oh, Die Kinder machen so. Ja oder nein? Wenn man also einfach Wasser über das Gesicht schüttet, wird dieser Tote Wasser getränkt. Wenn irgendeine kleine Aktivität stattfindet, wird alles aufhören. Anmutig zu leben und anmutig zu sterben ist also sehr wichtig. Der Tod ist nicht irgendein seltsames Thema, über das wir nicht sprechen sollten. Er ist genau hier. Er schreitet für uns alle voran, nicht wahr? Langsam reift er heran, dein Tod reift heran. Eines Tages wird er vollständig sein. Möge es noch eine lange Zeit bis dahin sein, aber jetzt gerade reift er heran, nicht wahr? Wenn du also das Leben sehr gut verstehst, absolut richtig, dann kannst du den Körper so verlassen, dass du vollständig austrittst, du sammelst alles und gehst. Wenn du so gehst, dann geben wir dir ein Begräbnis. Wir verbrennen deinen Körper nicht, weil wir das Holz nicht an dir verschwenden wollen. Du bist vollständig ausgetreten, es besteht keine Eile. Wir können dich ein oder zwei Tage aufbewahren und dich dann begraben. Ich will damit sagen, dass dies eine Kultur ist, in der wir das Leben und den Tod absolut richtig verstanden haben und so damit umgegangen sind, wie man es tun sollte. Innerhalb der ersten 14 Tage kann man den Toten einen großen Dienst erweisen. Diese Kultur wuchs, diese Wissenschaft wuchs in großem Maße in diesem Land, wurde dann aber verdorben. So wurde das, was eine wirklich wunderbare Wissenschaft war, zum Kommerz. Und der Kommerz wurde zur Korruption, sodass man heute, wenn jemand in deinem Haus stirbt, zu diesen Leuten geht, die behaupten, sie würden etwas tun, sie werden sagen, dein Großvater möchte Milch trinken, gib eine Kuh. Nicht eine Liter Milch, eine Kuh. Dein Großvater, es regnet, dein Großvater braucht einen Regenschirm. Gib einen Regenschirm. Dein Großvater geht durch dornige Pfade, er braucht Schuhe. Sieh, was auch immer du über deinen Großvater weißt oder nicht weißt, eines weißt du, er hat seinen Körper hier gelassen und ist weggegangen. Sobald er seinen Körper hier gelassen hat, sind Regenschirm, Kleidung, Schuhwerk nicht in Ordnung, ja. Aber leider ist es so geworden. Wir sind also jetzt dabei, Menschen für diese Art von Diensten auszubilden, aber man sollte es nie zu seinem Beruf machen, nur als Dienstleistung. Wenn du gewillt bist, es anzubieten, können wir dich darin ausbilden, diese Dinge richtig zu tun, und es ist eine sehr wichtige Sache im Leben. Es ist ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn jemand seinen Körper verloren hat, ist er völlig hilflos. Er braucht Hilfe. Und ihm kann geholfen werden, aber nicht mit verseuchten, korrupten Händen. Jemand, der sich sorgt, jemand, der den nötigen Sinn dafür hat. Wenn du so etwas durchlaufen willst, eine solche Ausbildung gibt es. Wir gründen sogar unsere eigenen Einäscherungsstätten. Im Koimator haben wir Isha Sudukadu. Wusstet ihr das? Ihr wusstet es nicht. Oh, jetzt wisst ihr wenigstens, wo ihr sterben könnt. Und wenn einige von euch sich darin schulen, könnt ihr diesen Dienst erbringen. Und es ist ein sehr bedeutender Dienst. Die Menschen verstehen den Wert davon in der heutigen Welt nicht, in der modernen Welt. Sie verstehen den Wert davon nicht, aber es ist extrem wertvoll, das zu tun.